Leute, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Heute lernen Sie zehn wichtigen Regeln, die man für ein gutes Anamnesegespräch benötigt. Zehn Regeln für ein gutes Anamnesegespräch. Das Gespräch mit dem Patienten ist zentraler Teil der ärztlichen Tätigkeit. Es beginnt mit der Begrüßung und Vorstellung. Bei der Begrüßung von Ausländern sollten Sie sich Mühe geben, den Namen richtig auszusprechen. Der Patient nimmt eine Vielzahl von Eindrücken sehr schnell wahr und entscheidet häufig unterbewusst, ob der Arzt gut ist oder nicht. Hierzu zählen auch Stimme, Diktion, Gesichtsausdruck, Augenkontakt, Gesten und Körperhaltung. Bemühen Sie sich um einfache, klare Formulierungen und sagen Sie, was Sie meinen. Der Patient sollte immer darüber informiert werden, was ihn erwartet. Das heißt, die nächsten Schritte sollten möglichst genau und vollständig bekannt gegeben werden. Eine Beziehung wird umso eher und leichter aufgebaut, wenn man das Interview auch auf persönliche Aspekte des Patienten ausdehnt. Alter, Beruf, Familienstand, Kinder, Herkunft, Gewohnheiten, spezielle Interessen und so weiter. Es ist sehr wichtig, den Patienten offen, freundlich, aufmerksam, warmherzig und mit persönlichem Interesse zu empfangen. Seien Sie bereit, sich in die Einstellung und Probleme anderer Menschen einzufühlen, aber doch mit einer gewissen Distanz. Schenken Sie dem Patienten Ihre volle Aufmerksamkeit. Lassen Sie sich während der Anamnese möglichst nicht vom Telefon stören. Vermitteln Sie dem Patienten den Eindruck, Sie stehen nun voll zu seiner Verfügung. Nichts sei Ihnen im Augenblick wichtiger, als ihm zuzuhören. Das war's! Ich hoffe, mein Video hat Ihnen sehr gut gefallen. Schreiben Sie bitte in den Kommentaren, ob Sie all diese Regeln folgen. Vergessen Sie bitte nicht, auch meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns bald. Tschüss, Papa!